Was also ich mir noch überlegen was ich sage vom Aufstehen. Oh, vergessen. Was soll's. Er kommt jetzt rein. halt oh Nicht schon wieder. Oh nein. Warum? warum legt jeder feuer in mein zimmer Hi. stimmt sie mag fleisch habe ich vergessen verdammt ich hätte das erraten können ich hätte natürlich auch ihre stimme erkennen können aber ja ich habe das, das erste mal dass wir von ihr geweckt worden sind ja die ne? rol p ich begrüße euch zurück zu Feiern beim Engage. Ich bin ein trauriger kleiner Hund. Ich glaube, ich gehe ein bisschen hier, ich glaube ein bisschen Gefahr ja durchzudrehen mit den Kostümen. Ähm ich wurde noch nie von timera geweckt, oder? Doch, anscheinend schon. Doch, anscheinend schon mehrere Mal. Ich kann ich nicht erinnern. Wenn auch so viele Leute, welche ich nie im Leben kriegen Aber man kann es ja versuchen. Ist jetzt hier irgendwas. Nein? Okay, cool. Ich habe vielleicht eine Vermutung, dass man, wenn man hier irgendwie was, wenn man damit spricht, dass man irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht die DLC-Klamotten bekommt, wenn ich die abgeschlossen habe. Gab es dann im Freehouses auch, ne? So. Ähm, wir machen heute mit dem nächsten DLC-Kapitel weiter, ne? Aber vorher gucken wir uns noch ein paar Support-Terinos an. Ähm, ich habe für meinen Hauptcharakter keine Supports hier freigeschaltet. Äh, ja, ich weiß auch nicht, glaube ich, dass so. ich ja, das handhaben soll. Ich vertraue. Ah, Dewa, ma so kachst du dich auch so zaim? Ute, auf einmal taucht Bonnet auf hinter ihr. Und einfach nur die musik von Jojo's ja ich habe gehört, jemand will den Titel als Spitzenkoch streitbar machen. Das kann ich nicht zulassen. Du sterben, Frau. Eine Minute später. Ja, ich würde gerne eine Anzeige erheben gegen diese Olle. dafür <lacht> so beschwert sich einfach an mir. Ja, ich würde dir gerne anzeigen lassen, ne? Ich fühle mich irgendwie sehr unsicher bei ihr. Klar. äh, die beiden. Oh ja. Stimmt. Darf ich auf dich reiten? デイル 僕 alles klar das war aber einfach wirklich gut so und dann haben wir mobil und ember nicht bei zum stall geschickt haben sich sofort angefreundet まだえ stets Wachsam, aber wir können auch mit offenen Augen alle Leute überwachen. <lacht> <lacht> Get on my level, bro. Ich bin ja Alpha Tier. Und das Alpak hier, okay. Find gut, dass irgendwie so viele Leute jetzt mal unten rumlaufen, oder jetzt wahrscheinlich noch vom letzten Level. Ne? Ich glaube, im Ladebildschirm laufen immer erst die auf, immer die Charaktere um nicht im letzten Level benutzt hat, ne? also im letzten Story Level. Aber so viele Charaktere hat definitiv nicht im DLC. -Level. Außerdem sind da keine dlc -Charakter drin, Also. Pff. Gut, dann auch oh, nichts gespawnt. Hier alles klar. Äh, dann können wir vor ich ja vergesse, erstmal den Bodengott wieder besänftigen, ne? damit nicht wieder vergessen, die irgendwie hat so So. Ähm. Ich glaube nicht, dass ich Elfenflug brauche. Ja, Elfenlicht. haben dann sagen? Elfenlicht kann ich äh, bestimmt dann gebrauchen, irgendwann. irgendwann. Hm. Nehmen wir den. Ich übrigens überhaupt nichts aufgerüstet seit dem letzten Part. Und daher hm. Dreck. Dreck. Ah, es kommt wieder darauf raus, ne? Äh. natürlich ein kart ist klar dann tun wir einen elfen nicht da rein ein ja alles klar und dann gehen wir was futter wer hatten heute futter schicht ich habe übrigens immer noch nicht nachgeguckt ob das irgendwie ich dachte, sie fühlt sich nicht wohl, so im Sinne von als Koch oder so. Sagen wir packen wir ihn hier mal rein. Ne? Ich habe ja jetzt hier relativ viel Auswahl. Ich würde sagen immer noch Bale. Ne? Also sie hat noch mit anderen Leuten hier Ein Alfred, Pandreo. Ja, ne, tut er nicht die dämonen götter ne, den Biergott? Ne, oder den Dämonengott, Ich weiß nicht. irgendjemanden tut er anbeten. Ich weiß noch nicht wen wer wir die beiden? und Frittierte? ein ah ja, nein, anscheinend nicht. Und Stärke und Verteidigung. Oh, genau, ist aber weißmittel. Wer ja, mal jemand anderen? Äh, hat er irgendwie einen Einfluss darauf, ne? Klang. ist fürchte mit Knoblauch. Mal mal Da Fische drin, er ja, ist an ihm normal. Ja, sonst niemand Fischloh. So sagt Ich war mich Ich meine, ich weiß schon. Die Leute von Brodia. Da weiß nicht so gut. Und nicht meine ration bekommen davon da habe ich ja noch irgendwie was langsam gebe die punkte ehrlich gesagt aus wenn ich jetzt hier für jedes kapitel irgendwie mehr charaktere vorbereiten ne? aber dazu gleich mehr gucken wir uns erstmal diesen hier support an könnte er auch ein fanclub für sie schließt sie sich mein fanclub an ということがない食べ物僕ピクルス作り Ja, ich. Mag sie scharfes Essen, weil sie ein Drache ist? Mag ich scharfes Essen, weil ich ein Drache bin? Ich weiß ja gar nicht. Picus, So, na Sauer und scharf, wie süß sauer nur sauer und Okay, So auf screen habe ich wieder ein paar charaktere ein paar band level und so auf level 15 gebracht ne? was langsam etwas kostspielig wird ne? Wenn ich das für jeden charakter mache immer ja noch zwei nationen vor uns ne? also das wird ganz schön kostspielig ich habe noch 15.000 punkte was jetzt nicht sehr wenig ist aber ich meine ich habe irgendwie so 10.000 nur so verballert beim letzten mal also Solange die nicht irgendwie irgendwo reinkommen, wird das schon langsam ein bisschen happig. Ne? So und diesmal habe ich auch nicht zwölf Charaktere vorbereitet, weil wir ja noch DLC-Charaktere haben, die platziert werden müssen. Und wir können wir wahrscheinlich sowieso nicht alle Charaktere platzieren. So, Der Mann habe ich zum Beispiel mit Ike trainieren lassen. Gucken wir uns am Ende des Parts an. Ne, die ganzen Bandgespräche. Ne, Labis und Lucina vielleicht 15, damit ihr halt hier diese ganzen coolen Waffen bekommen, ne, das mulagier und so, ne, den habe ich hin gegeben, damit er schön vom weiten Schaden macht. da müsste eigentlich gut genug sein, ne, 44. Ich weiß nicht, ob er auch im, ob seine DLC-Version auch so stark ist, ne. Da ist halt wo das Problem. Ich tue jetzt hier alle ausrüsten und so, ne, aber wenn ich dann gleich im DLC bin, dann haben die wieder komplett andere Ausrüstung. Haben die noch die ganzen Ausrüstung, die ich letztes Mal im DLC hatte, also ich glaube, ich habe mir aber halt irgendwo. Warte mal, ich mir, lass mal kurz meine Notizen ja nachschauen. Ich glaube, ich habe mir die. Ja, ich habe mir die so alle notiert. Ne? Hm. Ich habe mir mal notiert, für welche Charaktere ich dieses Kapitel benutzen Ich habe sogar die DLC-Charaktere notiert. Ne? So Nell und Nil und, und Celestia. Celestia werde ich wieder Sigurd geben. Nil gebe ich bei Left und Nell Neil gebe ich bei Left und Nell gebe ich Roy. Das ist bestimmt nicht so eine schlechte Kombination, ne? Und da den Rest habe ich mir an so hier notiert, ne? Ich habe sozusagen alle Charaktere von Brodia mal ausgerüstet, ne? Wenn ich mal annehme, im letzten Part hieß es ja so, oh, wir gehen jetzt mal nach Brodia und tun uns da den Ring, ne? Von daher nehme ich an, wir kämpfen gegen die brodianische Königsfamilie. Und oh, ich kann einfach so hier gehen. cool. da ich dann gedacht angedacht, ich habe es einfach... Instinktiv darauf geklickt, aber hey, kann man auch. Und ja, ähm, das heißt, wir werden gegen Diamant, gegen christen zu kämpfen, nehme ich an. Ne? Ich würde schon mal raten, ne? Da die Charaktere ja anders sind in dieser Welt, ne? Ich mein, mein, äh, meine Vermutung ist wahrscheinlich, dass äh, christ irgendwie voll mutig und voll aggressiv ist und Diamant irgendwie genau das Gegenteil. Also ich, meine Vermutung ist irgendwie, dass die beiden den Charakter geswitcht haben. Das ist irgendwie offensichtlich offensichtlichste, was ich machen würde in der Situation. Ja, weiß ne? Vielleicht ist da was anderes hier. Ich habe außerdem das Gefühl, falls wir Gris bekommen, ne? Also hier auch ein Mitglied der Bluthunde. Weil wir haben ja schon Celestia, ne? Wir haben ja schon sehr viel hier bekommen, ne? Meine Vermutung wäre einfach, dass falls sich Griss uns hier anschließt, weil die Version, diese Weltversion von gris dass der irgendwie, weil nicht, auch voll dem Verdrehten voll die verdrehte Persönlichkeit hat, nee, Der echte gris ist ja irgendwie, weiß ich nicht, voller voll der Masochist und Sadist, ne? Und ich würde ich würde irgendwie lachen, wenn der in dieser Welt irgendwie ein Heiler ist. Also der irgendwie alles dafür verhindert irgendwie Schwärzen auszuteilen oder so. Voller Pazifist oder so da würde ich irgendwie lachen. Weil werden wir ja sehen, ne? Dämonenwelt 3. Was machen die überhaupt mit Morvier dann? Weil Morvier ist ja schon gut eigentlich, ne? Wir können ja nicht noch mal Morvier kriegen, ne? Der ist wahrscheinlich voll böse in dieser Welt oder so, keine Ahnung. Ja, ich bin schon so irgendwie ein paar Theorien so im Kopf durchgegangen, was hier alles passieren könnte, ne? Aber werde ich ja schon sehen in den nächsten Parts. So jedenfalls, wir gehen zur Dämonenwelt 3. Königliche Straße. Die gruppe schickt Firenze Emblem schlafen und sucht im Bolia weitere Armringe. Na guck mal, Die Cutscenes in diesem DLC sind ganz schön lang. ich, ich werde wird wahrscheinlich erst, weiß nicht. nur 50 Kriegsfahrt. Hier irgendwie zum Spielen kommen. Das ist Chris. Ah. Ich glaube, wir kriegen echt Gris in diesem Kapitel. Oh, warte mal, kriegen wir dann auch eine, eine Alternativversion von Mani? Das würde mich ein bisschen beruhigen. aber auf der anderen Seite ist sie ja gestorben, ohne dass wir irgendwie eine Chance haben, sie zu rekrutieren. Dann hätten wir nämlich alle Bluthunde, mehr oder weniger. Auf unsere Seite in irgendeiner Form. Ich bin mir ziemlich sicher, machen die sogar. ne? Natürlich. sogar so. Ich bin so der Haarstil, irgendwie so der Gesichtsausdruck sieht irgendwie aus wie irgendjemand den ich schon mal gesehen aber ich weiß nur nicht wer vielleicht bin ich mir da aber nur ein also, was hat sie gesagt Ganz jung ist ja, als hier andere äh, müssen wir das Land in Geheim betreten. Aber um uns bringen, wir gehen nicht mehr nach Bodia. Wir sind bereits da ja, für Den Krieg, äh, das ist Krieg, hast ja. Sie hätten uns nicht geschafft, die Grenze zu überqueren. Okay, auch wieder voll verdreht. Ne? ja, ist klar. Die Kriegstreibende Nation ist <lacht> da ist, heißt, wir kämpfen nicht gegen die ne? logische ne? Also der alte Chris, so wie damals. Warte, Shinryu-sama, dieser Ja, Ich <lacht> Aber das ist doch nicht so, dass ich das so Lachen, wenn du ein heiler bist, da muss man aber jetzt schon so ein bisschen erwähnen, da das ein ganz klein bisschen faul ist. Ne? Also, wir haben ein DLC, wenn uns mit neuen Charakteren. wir ne? werden mehr oder weniger Charaktere recycelt. Da muss man da so ein bisschen erwähnen. Ne? Das ist jetzt... Ihr könnt ihr nicht einfach einen no anderen Namen geben. Das sind nur leicht abgeänderte Charaktermodelle. Ich habe übrigens mal nachgeguckt und angeblich kann man dieses DLC schon nach Kapitel 6 spielen. Ne? Ich weiß nicht mehr, was Kapitel 6 war, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ab Kapitel 6 haben wir noch gar nicht alle Bluthunde getroffen, ne? deswegen mein Hauptcharakter jetzt irgendwie nicht anspricht. Irgendwie so hey, warte mal weil ich, ich finde er müsste irgendwie so ein bisschen so reagieren so hey warte mal bist du nicht dieser sadistische Typ aus meiner Welt? bin nicht Ich bin mir nicht sicher Gregory war So und to nichts Bitte keine Gewalt, Mann. Kind of で、<笑> Ich glaube, wir müssen gar nicht gegen die rhodianischen Kollegen kämpfen. Wer ne? <lacht> ja, cool? Kann ich <lacht> so bestimmt ein Priester oder irgendwie so? ne ich なら mal そうだ Google。Ich will mal wissen, welches Kapitel das hm, Stolen Ring, das war die, wo wir Junaka bekommen haben. Ich glaube, da konnte man schon das DLC beginnen. Haben wir da überhaupt schon die Bluthunde getroffen? Die haben wir doch erst getroffen, als wir hier ist eine Kapitel gemacht haben, wir Zombron zum ersten Mal gesehen haben. Deswegen an, deswegen nehme ich an, irgendwie da wird so programmiert, dass mein Charakter diese Charaktere eigentlich kennen dürfte, ne? Wenn wir noch keinen von denen Potenzial hätten treffen können, ne? Hätten ja noch mehr programmieren müssen, ne? Einmal, wenn man irgendwie die Charaktere getroffen hätte und einmal, wenn man nicht, ne? Ist <geduldug> aber ein bisschen merkwürdig. <geduldug> Ich habe die Koka gekauft. Ich habe die Koka gekauft. Ich habe die Ich 生きまあ、 ブロディアは虚評を模刻ん <laughs> Du ja, doch gegen die kämpfen Ich vorher das gesagt genau das gute übersetzung <lacht> <lacht> Was ist diese übersetzung ich sag die einocku die der man ist noch halbwegs so in seiner welt in unserer welt nur so ein bisschen aggressiver その wir sind friedlebend. So, hier, Und wir sind auch hier. Wir sind Kämpfen. ich bin auch hier. Wenn ich einfach nur im Hintergrund stehe. Ähm, ich bin ja, ich bin ja der Hauptcharakter. <lacht> Hört auf mich zu disrespekten. Okay, cool. Ähm, eine Sache möchte ich mal nachgucken. das habe ich mich nämlich gewundert seit dem letzten Kampf. Okay. Äh, Warte mal, ist das die Brücke, wo wir gegen Hortensia gekämpft haben damals? Oh, ist aus einer anderen Perspektive. nee nee das war dem Schloss ja alles klar was ist hier? das hier ist so ein komisches gebietchen so, das ist Diamant und er hat ach ja er hat einen charakter den wir noch gar nicht gesehen haben <lacht> ah, sie ist nämlich das musste ich erstmal nachgucken wer sie ist weil ich kannte sie überhaupt nicht aber sie ist ein charakter aus aus Fire Emblem Heroes und zwar ich glaube da werde ich irgendwie drauf ausgehen wenn ich irgendwie weiter nicht das DLC spiele aber sie ist ein Charakter von Fire Emblem Heroes und ich habe erst gar nicht gewusst wer das ist was ist das auch Projekt hier magisches Projekt hier drei bis acht Das ist aber nicht unendlich, ne? Warte mal, bist du... Ist das eine Kanone? Bist du ein Lancer aus Walkuria Chronicles? Seiner zu Beginn der nächsten Spielphase seinen Flächenangriff und Treffergarantie ausführen? Ja, einer fährt ihren ausgerüstete Waffe. Oh, nein. magie kanonier gepanzerter Infanterist, der mit einer Handkanone ausgerüstet ist. für Fernangriffe aus. Alter, was? Sieht aus wie diese. Diese Lancer-Einheiten aus Valkyria Chronicles. Wenn ich daran nicht erinnert, das habe ich mal vor, weiß ich vor sieben oder acht Jahren irgendwie hier auf dem Kanal jetzt Da war glaube ich mein drittes Projekt auf diesem Kanal. Und äh das ist interessant. So, die sind alle generell Was sind wir? Wir sind 21 21 ist weiser level 1 okay wir sind nicht gegenüber alles hier unterwelt wo ist all christ ja er ist eine ballista oder so, Wacher wo steht seinen stolz verloren seine ritterliche tugend aufgegeben hat ich kann alles wird ein verbündeter innerhalb von zwei fällen angefangen die einheit stärke plus drei eine runde Okay, er hat nur einen Silberbogen. Er sieht mir relativ easy aus. oder prinz ist einer anderen Welt überheblich stolz. Blickt er auf seinen schwachen Bruder herab? Alles klar, muss ich mir mal nach. Diamant ist auch bewacher, ne? Ein Schwertkämpfer, der seinen Stolz verloren und ein ritterliche Tun aufgegeben hat. Schwertkämpfer. Mit einer Axt. Der Mann, Brody König aus einer anderen Welt. Zögerlich und Pessimismusraum. ihm alle Entschlossenheit. Das ist ein der armering, der einsamen Erben. Ja, und sie ist ein Charakter aus Fire Emblem Heroes. Und zwar ist sie... Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil... Ich kannte, ich kenne jetzt nicht viele Charaktere von Fire Emblem Heroes. Aber ich kannte doch so ein anderes Mädchen, so neben den Hauptcharakteren. Und anscheinend ist dieses Mädchen, an das ich gedacht habe, sie aber irgendwie sieht sie vollkommen anders aus. Ich habe mal irgendwie auf Wikipedia-Seite geguckt und irgendwie steht da irgendwie so, so weil nicht die Version, die ich kannte, war irgendwie Buch 1-Version und und diese Version ist irgendwie Buch 3 oder 4 genannt. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber <lacht> ja, keine Ahnung. Also ist Aber darauf komme ich noch mal zurück, wenn wir irgendwie das DLC von ihr spielen. Ne? habe gedacht, äh ich habe echt gedacht, wir, ähm, weiß nicht, wir. Ah, jetzt werden die mal hier angezeigt. wird ich glaube, da waren die aber auch schon vorher. Ne? Also ja, äh ich komme noch mal darauf zurück, wenn wir gegen die mal antreten im, Im DLC und wie ich freischalten soll Jetzt muss ich mal kurz meine Notizen nachgucken. So. Ich will auf jeden Fall christ und Diamant mitnehmen. Diamant christ So, und ihn habe ich jetzt gar nicht mit eingerechnet. Aber ich glaube, ich habe niemanden Mikaya gegeben. Aber er kann schon Stäbe benutzen. Hm. So, Diamant habe ich Eick gegeben. Ne? Hatte ich gerade gesagt. Ja. Ist ein bisschen blöd, dass wenn ich die, ich habe mehr oder weniger zwei verschiedene Inventare. Und warte mal, da fällt mir gerade ein. Irgendwas wollte ich nacken Wir sind schon, aber oh, wir sind jetzt weiterentwickelte Einheiten. Alle. cool. So elite schütze Thronerbe, alles klar. Äh, Alchrist habe ich Corin gegeben natürlich alles auf Level 15 so Nell wollte ich Roy geben wenn ich ein bisschen kacke dass die irgendwie ihre Bandfähigkeit nicht hochleveln so er hat bei Left Celestia hatte Sigurd ja so wie viele Charaktere kann ich noch nehmen zwei So, wir können nicht alle Charaktere nehmen und mit jetzt allen Brody Charakteren jetzt hier eine Konversation führen, was ich ein bisschen schade finde. Also, wir können jetzt nicht irgendwie, weil nicht ich habe mir ja zum Beispiel notiert: Jade, Zitrin, Lapis und sophia Ember, aber die kann man ja ganz eindeutig nicht alle mitnehmen. Deswegen muss ich jetzt hier mal gucken. Ich werde wahrscheinlich Zitrin mitnehmen, damit wir mehr Magier hier haben. Außerdem können sie heilen, hoffe ich, wenn sie eine Weise ist. Der Mystische doch, weise sehr pflege und aller coole Zeug. Alles klar, So, sie sind dann. Sie nimmt dann Celica. Wird äh. mehr noch. Habe ich Axtkämpfer? Ich, ich habe ja einen Axtkämpfer, aber der bringt es nicht. Ja, wahrscheinlich, ich meine, er kann aber Axt ausrüsten, aber. Wird schon fast sagen dafür ne ne Emma wollte ich mitnehmen einfach nur weil, weil ich ihm Dings gegeben habe Lin aber oh, sie wäre aber viel stärker mit Lin Aha. und sie hat wahrscheinlich nicht Lin halbwegs hoch oder hm. ich habe immer jetzt schon auf Level Habe die Charaktere halt alle hochgeladen? Ich glaube, nächstes Mal werde ich irgendwie erstmal hier diesen Punkt erreichen, wo ich die Kampfvorbereitung schon mal habe, ne? damit ich nicht irgendwie noch mehr emblem -Band fragmente ausgebe, als ich eigentlich muss, weil mir die gehen, die irgendwann aus. Ne, So lecker, ne? konnte nur bis Level 10 gelevelt werden, weil ich noch nicht ihre Dings abgeschlossen habe. So mit ihnen haben wir dann noch halbwegs. Ihn haben wir dann noch halbwegs äh, ich muss die mal alle umrüsten schon ja. ich weiß nicht was ich ihm geben werde Gregory hm. Offensichtlich irgendwas mit Magie, ne? Erika zum Beispiel Magie, weil andere wäre ein bisschen schwachsinnig. Ich meine, wäre natürlich gut ne? wegen Magie, aber hm. ja, weil das kann ich ja nicht machen über wenn sich im Umkreis von drei Fäder mehr Gegner als Verbündete verfindet, die Einheit ausweichen plus 20. Okay. Sondern ich bin mir ziemlich sicher. letztes Mal hatte ich ja noch einige Waffen im Vorrat, ne? Ja, das habe ich mir schon gedacht irgendwie. Also die Ausrüstung, weil ich bin mir nämlich nicht sicher gewesen. Ja, die Ausrüstung wird jedes Mal resettet Also jedes Mal werden irgendwie die Charaktere irgendwie neu irgendwie ausgerüstet vom Spiel. Weil ich habe mir nicht gewundert, wie das funktioniert auf Screen, ne? Weil wenn ich irgendwie ja zwischen den kapitel jetzt hier irgendwie wenn ich mich zum Beispiel entscheide, noch mal ein Kapitel zu spielen, irgendwann können ein theoretisch ja die Heilstäbe ausgehen, ne? Und ich kann dann nirgendwo was kaufen in dem DLC, was bedeutet? Nehmen wir mal an, ich würde jetzt das erste Kapitel 20 Mal spielen und ich benutze die ganze Zeit mit Heilstäbe. Irgendwann würden wir ja ausgehen, ne? Und dagegen muss ja das Spiel irgendwie was haben, ne? So eine Sicherheitsmaßnahme. Deswegen habe ich mich gewundert, wie äh, handhabt das Spiel hat eigentlich? Aber so wie es aussieht, so wie das aussieht wird jedes mal die äh, ausrüstung komplett neu verteilt zwischen jedem kapitel so, da du gibst mir mal das hier Und das muss jetzt auch jedes mal die ausrüstung ja neu verteilen aber hm, schnitter panzerbrecher schnitter hier sollte ich vielleicht hat dann das schwert geben So, irgendein Grund, ja, das Stahlschwert ist stärker. Ja, ich gebe dir das Schwert. Alchemist, ah, hast du einen Lang, du hast einen Langbogen, alles klar. Stahlmeister, Lang, haben wir alles. Okay. Citrin, Erneuerung. Ich weiß nicht, ob wir da brauchen werden. Ich hätte lieber mehr Elfenlicht zum Beispiel. Du nimmst weiß aber schon auch noch was hier haben. Der ne? Speer Nimm dat. und so viel Auswahl habe ich ja leider nicht an Waffen. Hm. Nach meine anderen Karte habe ich natürlich wieder nichts damit ne? ja, sieht. Wie sieht es mit dir aus? Bist du immer noch schlecht? Oh ja. Pff. Wenn der typ nicht irgendwie zum stärksten charakter irgendwann wird nee, dann weiß ich auch nicht Das ist irgendwie sehr auffällig kann ich sein dass sie so mächtig ist und er ist einfach gar nichts <lacht> nichts drauf küsse ich einmal an und die muss ich auch noch beschützen nee? weil wenn er kaputt geht dann ist game over das Ist schon ein bisschen mies gemacht vom spiel ich muss ihm wortwörtlich aus allen kämpfen ich könnte ihn auch eigentlich mit Kaya geben ne? kann er wenigstens heilen wegen gebe ich denn an ihn ich kann ihn tanzen lassen ah. warte mal, für dich will ich auch was anderes außer nur ein Heilstab warte mal so so mal ein paar Stäbe ja Standby die wir zugreifen können vom Vorrat aus Stärkung zum Beispiel. gibt ja eigentlich gar keinen Grund, jetzt hier stärken und so was alles hier aufzubewahren. Ne? Okay. Dann. Gibt es irgendwelche Schätze? Nee. Das heißt, ich kann jetzt chillen. So, das heißt, ich weiß nicht, was das hier ist. Haben das hier so ein... Ist einfach nur so ein Schutzfeld hier? Fährt mir nicht ich. Ich glaube, ich muss hier echt warten. So ist magisch? das magisch, ist magisch angefahren. So. Und ihr könnt das einsetzen, da finde ich gar nicht gut. Warte mal, du hast einen könntest einen Panzerbrecher gebrauchen einen Panzerbrecher gehabt, diamant ne? Diamant habe ich bei mir. Hier habe mir einen Panzerbrecher. Zehn Resistenz. Sie sind Berserker. Ja, ja, da sollte ich mir vielleicht mal anschauen. Ja, was John, ja, ein Kampfmeister. wie sieht es mit dings aus mit er ist general scharfschütze erzritter ah, ja er war ein erzritter genau greifen ritter schwertmeister weiser weiser Bauchfrei. Okay, sie diesen krieger mit kampfmeister sie ist ein kampfmeister kein oberpriester okay ja gut, dann... 31 Schaden. Okay, der bewegt sich nicht. Der hat einen Stahlbogen. Ich glaube nicht, dass ich hier im ersten Zug relativ viel machen kann. Ich glaube nicht, dass ich hier relativ viel machen kann im ersten Zug. Er ist gar nicht so stark. Ich glaube, er kann das hier schön tanken. Ne, kann er nicht. War einer von denen mit dem brechen. Ah, sind die sind ja auch die, noch Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier machen soll. Egal. So, alle ausgerüstet, ja, ne? schon irgendwie klappen ne? Demon Kriegsfahrt letzter Go. Magie-Kanonier. Magie-Kanonier können mit Kanonen über große weg angreifen. Gibt stets auf ihre Reichweite? Die Gefahrenzone für Magie-Kanonier unterscheidet sich optisch von den normalen Gefahrenzonen. Okay. Inwiefern. Es da keinen Unterschied. Diamant und Eykrist besiegen. Nell, Nell oder Danilo wird besiegt. wie sieht das hier anders aus sieht genau aus wie da auch so ich glaube wir sollten schon hier chillen ne? ich glaube wir sollten uns wortwörtlich nicht bewegen hier im ersten zug okay. hey was jetzt sehe ich die reichweite hier kann auch nicht der sein. Oh er. Hier. Oh das ist aber nicht nett, ne? Ja, schon im ersten Zug, bevor ich überhaupt irgendwas machen kann. Ich meine meine an, ich kann mich gar nicht bewegen hier. Was ist das denn? Was ist das für eine billige Startposition. Okay. Natürlich sind die gut gegen Magie. Ich glaube, ich muss ja schon direkt jemanden abschießen irgendwo, ne? Ich glaube, ich weiß auch genau wen. So. Okay. Oh, hey. Das geht natürlich auch, ne? Dann machen wir mal das, ne? Ja, hallo ja, Warum bin ich jetzt schwächer damit? bringt genommen. Ja, ich, um. ähm, ja, ich würde mal gerne den als erstes erledigen, ne? Weil der ist ja richtig mies funktioniert ja. mich an nirgends wieder bewegen ohne irgendwas zu machen so, da schon viel besser aus ja so und er kann mich dann Ach, der magische und was ähm, ein schwer aber ich kann ich aber hoch ein kann ich dich erledigen ich kann nicht da festnageln ich muss meine ich muss meine dingen so schnell wie möglich einsetzen habe ich so ein gefühl in dem spiel 21 zu erreichen dann kommt er aber mit einer lanze okay, hier sind wir hier sind mir zu viele gefahren zogen gerade ich kann aber bestimmt einfach so hier reingehen ne? Ja. kann die beiden Leute hier Warte mal. ich sehe jetzt nicht ah. voll nervig hm. wenn ich dich mit Ike hier reinschicke ne? kein Kontern für einen Zug, kann ich dann immer noch gebrochen werden? Ja ne. In dem fährt zu Beginn das Kampfs plus einsam für jeden. Okay. Ähm. Ach, natürlich hast du kein Dings, kein Donner. ach so was ich jetzt hier mache ist ich an kommst du ja hin ich zwei ah, bitte war ich aus ah, cool. ähm mich noch treffen ah, okay. dann gehe ich hier hin macht den platt plus 15 so, wenn ich im ersten zug schon so viele gegner erledige dürfte hat ja eigentlich noch halbwegs gut sein ne? So, triffst du jetzt okay. ich, das verwirrt mich so ein bisschen ehrlich gesagt ich weiß nicht ob er ihn jetzt gleich treffen wird oder nicht nicht, ob er gebrochen wird oder ob das irgendwie was macht überhaupt, aber welcher ja sehen? Und ich mache hier hin. Bleibst mal wieder in Sicherheit, weil ich muss beschützen vor wortwörtlich allen. So, er wird wahrscheinlich gut gegen die dingens hier sein, ne? Gegen die. gar nichts an Schaden. Ah, die Musik kenne ich aber. aber schon im Hauptspiel. Ja, näher. Ja, ich hoffe, da habe ich gut meinen Angriff jetzt nicht abgebrochen. Ne? Er heilt sich dadurch hoch. Ich weiß gar nicht, wo er die Heilung herbekommt. Ehrlich gesagt, die Sonne? Irgendwie hat er keine Sonne. Warum hat er keine Sonne? auch da wird sogar stimmt. er tut ja eigentlich heilen. So, mache ich jetzt gegen ihn hier? ich einfach an dem vorbeilaufen da hast du halbwegs oh wow, sogar halbwegs ich nehme jetzt mal sehr stark an die werden damit nicht doppeln können von daher ist das jetzt nicht so schwierig zu ja. Ja. machen ne? Was 60 schaden ja, ich habe einigen leuten Kraftimpuls gegeben ich habe hier meinen berittenen einheiten Kraftimpuls gegeben mit ihr halt sich viel bewegen können und halt dann auch dementsprechend viel schaden machen Haben wir fertig da muss ich ja wortwörtlich hier die gegner von linken und rechten seite ignorieren hä? Hey, was geht. also ich schieße irgendwie mit dings ab hier, mit äh, amber amber ah, sie ist dann nicht in reichweite Okay. Der Angriff von ihm hat ihm auch gebrochen ja, Da wird aber nervig dann, glaube ich. Man muss ich ja die ganze Zeit hier acht geben auf die Leute. Ja, dann okay. guck mal, wie ich mich hier jetzt bewegen muss. Was ich auch noch machen könnte ist, ich könnte kann nehmen ne, und vier Teleportation einsetzen. Aber ja, guck mal hier natürlich auch noch einige Leute. Das ist heißt, alles, was ich machen kann, ist die zu ignorieren, wenn er übelst nervig ist. Oder ich kann hier mit ihm ja die abschießen. Ich wahrscheinlich auch machen, ne? Bis der wieder seine Ladung bekommt, ist wieder. Das sein ist das schon wieder viel zu lange. Oh Gott, ich werde das nicht mögen. Ja, der Kapitel, ja, du hast eine Stahlachse 37 Angriffskraft. Ja, die beiden treffen mich. Du ah, warst ausrüsten und Schwert von eik Da muss ich eigentlich hier noch warten, ne? Eine falsche Währung mit ihm und er ist weg vom Fenster. Ich weiß nicht, ob mir hat gefällt. Hm. Ah. Schweigeprojekt hier. Ich werde niemals hat Maul halten. Ah, dafür einfach in eine anderen Richtung ausgewichen. So, da kommen sie natürlich wieder alle. Okay. einer halt Urban, zwei Reichweite? der nee, der zwei Reichweite. Hm. Oh Gott. Und wahrscheinlich kommt von hinten auch noch Gegner, ne? Wie wetten wollen wir von hinten. Na. Meine Strategie ist jetzt ehrlich gesagt hier ein bisschen zu verweilen. Ich kann auch mit ihr hier reingehen, ne? Ja, ne? Ja, der ne, Panzerbrecher. Aber ich kann hier nicht reingehen, weil hier ist einer, da ist einer. Und ich weiß nicht, ob ich Rettung abrettung Rettung habe ich, glaube ich nicht, ne? aber oh, er kann mich gar nicht treffen. Wenn ich hier reingehe, ne? Mal kurz was gucken. Wenn ich hier reingehe, dann haben zwar von dem Drachen... Ach, da kommen auch noch welche... Hm. Ah, Starschwert, Stahlschwert. 29. 29. Aber... Wenn ich ihr Elfenwind gebe. Wenn ich hier Elfen bin, geben. Ne? Was ich jetzt einfach mal mache. Und das ist der Mayo platt ganz kurz gucken und zwar wenn ich hier hingehe und dann ein zwei mache er trifft mich ist er effektiv gegen es ist nicht effektiv gegen ah. und ich will auch nicht treffen weil er ausweichen bekommt ey. Ich müssen erstmal die aus dem Weg räumen. Wenn ich mit wenn ich mit ihm aber ja tanze, ne? Das war ich schon zum dritten Mal, ne? Muss gucken. 122 90 85 ne? Mmh, im nächsten zug vielleicht ich möchte diese ja aus dem weg räumen weiß oh, mich das ist wagen ich muss aber Das oh, ist da gerade unglaublich nervig. Ich muss ja warten erstmal. Ich treffe ihn nicht mal. Yeah, cool. So, pff, äh, damit treffe ich den auch halbwegs nicht. Mit dem waren treffe ich den eher... Was? Zack. Warte mal. Hast du mir der Turbogen? Nein, hast du nicht. Warte mal, wenn ich hier hingehe, dann... Doch, dann trifft er mich. Ich habe gedacht, wenn ich einfach zu nah näher rangehe, dann kann er mich gar nicht treffen, aber doch tut er. So, irgendwie muss ich jetzt den Drachentypen da anlocken. Ich meine... Die Ballista hat nicht so viel Schaden gemacht, ne? Ah. So, oh. ah. Okay, gehen wir mal links rum, würde ich sagen. Ich will ja nicht so weit entfernt haben. Was, wenn du mal auf, auf ihn los Ich kann natürlich auch den hier machen. ihm bestimmt ein bisschen zur ablenkung gerne ja, okay das hat gar nichts an schaden Au. Und neben oh, die Explosion im hintergrund die Axt weggehauen? Au! Aber oh, ich dachte, er hätte überlebt. Okay, aber ich mache ich bald. Ich wusste, da kommen noch mehr. gibt es einfach nicht. oh mein Gott, das ist so nervig gerade. war ich dachte, ich hätte jetzt hier, aber. So, ich habe einen am töter der wahrscheinlich voll viel Schaden macht, ne? Nö. Wie kannst du eigentlich nur fast die Gegner töten? Das gibt's jetzt einfach nicht, Mann. So, gleich kann man mit ihm... mal Ich gehe sofort von in den dingen hier rein, damit ich einen von denen erledigen kann. Aber ich weiß nicht, ob sich das irgendwann noch lohnt, ne? Weil gleich kommt schon hier wieder neuer. Und da dahin sind ein schon aus deren Reichweite hier kann ich mich hin. Hier kann ich hingehen mit ihr. leider nicht. Hm. Okay, da ist ein bisschen nervig hier gerade. Dich mal hier hin und da kann ich dich erledigen. Ja, Bein, das schon. die die Trefferchance nicht. Was soll ich machen? Ne? Natürlich muss ich das jetzt irgendwann ja wieder. Blöde Verstärkungstruppen kommen, die mir doch tausendmal erschweren so die erledigen ich glaube nicht nee ah der Konter okay ich habe ja auch noch da, nein das gibt's doch jetzt noch nicht ja, was mit dem Clip der war jetzt sehr gut nein. Und dann machst du ihn platt, dass du ihn sehen mit? Ja, das war eigentlich Ich weiß, ich habe es ja noch lohnt mit Amber hier gleich noch mal ein abzuschießen. Ich komme im nächsten Zug. Ich dachte, das gibt es da jetzt einfach nicht mal. Oder? 1, 2, 3, 4, 5... Achso, okay. Nee, hey, boah. Ich komme da nicht ran. Wir kommen ja von die Pfei vor allem dem fates äh, na ich vergesse immer die deutschen namen von den spielen ja, ja conquest und birthright ich glaube die heißen nicht eroberung und geburtsrecht mir ziemlich sicher die heißen nicht so ein bisschen Mist, hat die mir nicht die Reichweite anzeigen von den Dingern oder ist das die Reichweite von denen ja, das ist auch mehr oder oder also ja der normal reichweite ne ja. das heißt wenn ich na ah, aber ich gehe nicht gekillt habe ich gerade gesehen Okay. Ach. Ja, komm. Okay. Ich merke dann auch, wir haben, wenn er sich uns irgendwann anschließt, dann haben wir den ersten grünerigen Charakter in unserer Truppe. In Fire dem ist das ein Big Deal, weil halt grünarige charaktere wenn immer irgendwie weiß nicht mit irgendwas besonderem hier verbunden Die grün charaktere sind meistens immer ab stammen meistens immer irgendwie ab von irgendwelchen göttlichen leuten Aber ich glaube nicht dass das gut ausgehen wird hier oh, das gefällt mir nicht ich mache über ihn ja ah. weil grüne haare bedeuten immer irgendwie so wie sind die stammen irgendwie von den göttern ab oder so so manaketen die am meistens irgendwie grüne haare in früheren spielen so tiki und co der ja, tiki und lager und oder wie auch immer wieder heißen Zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8. Ah. muss hier reingehen. Wenn ich ihn rein kann und so, ne? mal wieder ausgeht hier. Oh, jetzt bin ich bin seine reichweite reiter projekt hier will mich auf den arm nehmen wir von den nähern gibt es noch okay, okay heilige haltung Ach, hört man nach so im hintergrund heilige haltung und lass mich nicht. Bye. Okay, er geht auf, man ihn brechen kann. Verdammt. Stimmt, ich hätte noch die Waffe ändern sollen. Was mache ich eigentlich? So. Ach. so, du musst hier rein. Du bist glaube ich der MVP hier in dieser Gruppe. Und wie cool! hat, erst voll in Gefahr gerade. Hm. Aber das lässt sich noch ausbügeln, glaube ich. So, das noch einmal. Verdammt. Äh, wenn du kritisch dann ist er tot. Mach das mal bitte. Hey, danke. Nein. Ich kann aber gucken, sie also kann die Leute ja treffen in dem Ding. Ne? Na, guck mal hier, und ich kann dann auch wieder zurückkommen, weil ja, wenn dann gleich noch mehr zum kommen, dann ist sie sowas von tot. Also ich könnte hier reingehen, ne? Er kann mich ja nicht treffen. Dann kann ich ihn erledigen, ne? Aber wenn dann gleich noch mehr verstärkungstruppen kommen, dann bin ich tot. <lacht> Ach, hier macht mich fertig mit euren... ...fast tötenden... ...elfenwind... Ja, ich kann natürlich auch. Ja, doch. Nee. Wie viel macht das Schaden? Dreiunddreißig wird sogar reichen. Na klar wird das reichen. Ich glaube jetzt auch dran. Ja ne. Okay. So <lacht> 81 Prozent. Okay. Ich überlege jetzt echt, sie da rein zu schicken ja auch noch um 5 um oh, 45 prozent das ist eine menge Komm. Oh, ehrlich 45 prozent sie wollen mich hier auf den arm nehmen oh, er trifft wahrscheinlich nicht nächsten zug vielleicht ja das müssen also wegen aus fünf prozent so, ich glaube ich werde ihn mit dem kaja verbinden lassen wo ich die heilung vielleicht gebrauchen könnte irgendwann aber die halt ja wohl alle aushalten ne? Der ist ja der einzige der uns treffen kann ne? ah, du hast ja immer noch Ein über tag das ist da halt jetzt nicht so eine verschwendung ich habe ja neue sachen immer nach jedem kampf bekommen aber Trotzdem relativ nervig gerade. So, von unten rechts kommen wir auch noch, welche jetzt. war hast du geheilt? weil sie von Celica irgendwie so eine Fähigkeit hatte, ne? hier leute sind ehrlich gesagt nicht so stark aber so jetzt gab mal bloß nicht dass ich jetzt hier warte ich weiß wir sind schon leicht aus der reichweite von denen aber ich mache da jetzt trotzdem erst einmal seid ihr schnell genug nö okay also ein krit wäre natürlich wieder gut keine sorge das ist mir so sowas egal ob wir schon aus der reichweite von denen sind oder nicht ne? aber ich würde ehrlich gesagt noch ein bisschen schön ich tue den genau ein hp mehr erledigen das war ich schon irgendwie schaffen man ich muss halt also ich muss halt irgendwie so ein ort haben wo ich mich bewegen kann ohne irgendwie von denen genervt zu werden ne? ich meine hier kommen schon die nächsten wieder aber das ja zu beginn des nächsten spielverein mit treffen aus wenn die einer fehlt, die werden aber bestimmt dort einsetzen und ihre waffen hier vollkommen crashen oder so da mache ich folgendes ne? Mach ich Teleport ne? Geh hier hin. Hm. Ich kann eigentlich ihn erledigen, ne? Weil sie kann ja ihn... ihn kontern mit Magie, ne? Und sie ignoriert ja ausweich bonus und so, ne? Er aber nicht... Und ich bin mir ziemlich sicher, er wird sie nicht mit einem Schlag one schotten, ne? Oder... Doppeln oder so. Ne. Und er kann auch nicht den Langbogen einsetzen, weil das Gebiet zu klein ist. Das heißt... Ich kann jetzt ja einfach reingehen. Ne? Und mach den Platz. Jetzt haben wir hier klar war ruhe und selbst wenn jetzt hier irgendwie so fliegende Einheiten oder so kommen ne sie bekommt ja immer eine ausweichen das jetzt nicht so viel ist so er bekommt Ausweichbonusse, aber mystische ignorieren der ausweichbonus ne das heißt ja. zur Not habe ich noch purgativ um ihn um sie hoch zu so, sieht er kann schon ein bisschen angenehmer aus ne? jetzt muss ich mich hier nicht die ganze Zeit auf blöde Fernen einstellen so jetzt muss ich irgendwie hier aber jetzt warten ja auch schon wieder die nächsten so jetzt kann ich wenigstens falls irgendwie nervig wird hier mich irgendwie zurückziehen mit einigen Charakteren so ich habe irgendwie Bock zu sehen, wie du hier dein Ding ja verballerst da so, wenn ich hier einen Haufen Gegner-Charaktere äh, reinpacken nee, dann wirst du aber bestimmt dein Ding einsetzen, ne, dann flächenangriff Oh, wird kein Gift. Hm. Darauf hatte ich jetzt gar keine Lust machen. Okay. er wird nicht sein Dings einsetzen, ne? Sein Super Dingen. Okay. Ja, mich da anzunähern wird natürlich jetzt ein bisschen nervig, aber... jetzt schon irgendwie klappen. So. Ja, ich habe dich da drin, ja? nicht gedacht, ne? Wenn jetzt nicht genau an dem punkt irgendwie verstärkungstruppen kommen dann ist das halt alles okay doch alles klar gut dann sie hat sich hoch ist klar so, sie kann sich daraus teleportieren wieder ne? ich muss ja niemanden angreifen oder das also muss ich erstmal warten bis da jemand kommt um mich meiner reichweite kommen hat nicht wieder funktioniert So. haben die Türme eingenommen, ne? Hat es da nicht gedacht, ne? Bin schon, jetzt fühle ich mich schon so ein ganz klein bisschen sicherer. Ein Kret bitte. Oh Ah, kommt ganz der Geschicklichkeit. Stimmt. So, ähm, da hat sich gerade einer bewegt. Wo, oh, er ja. Ich weiß nicht warum. Warum er sich jetzt ausgerechnet daraus bewegt hat, aber... So, die Typen scheinen irgendwie nicht so gut zu sein im Treffen, ne? Deswegen würde ich sagen ich gehe damit sie gott hin ne? und wir können ruhig weiter auf diamant drauf ballern ne? dann kriegt er wieder sein dings ja voll sein seine äh, Bündnisanzeige und so Na. Und dann chillen wir mal hier. er kann eigentlich da am leben bleiben ne? Das mag ne? So. Gottliche Inspiration. nicht im Hintergrund. So wird schon eher auf ihn losgehen mit mit Celestia. Da kann ich mich dahin teleportieren mit. Ich glaube nicht, ne? So, ich kann den von mir sogar schon erreichen. So, ähm auf ihn kann ich da so hingehen wahrscheinlich, ne? in der Lage ist, sie zu doppeln, ne? Doch ist sie, aber... Macht nicht genug Schaden, ne? Ach, der ist außen so einem Ausweichdingen, Und Soll ich dahin teleportieren? Ich gehe mal auf die rechte Seite. Ja, bestimmt ihn ja erledigt, ne? Nee, scheint irgendwie mit dem Treffen nicht so zu haben er hat elfen Donner 32 aber sie hat eine Menge Resistenz ne <lacht> also ihn kann ich ganz einfach hier mit Corin erledigen ne ich könnte mit meiner Alt christ reingehen ne und den einfach hier mit Korn erstmal die Waffen, ja, ich halte mhm. ich mal übrigens immer noch nicht Bündnis Plus ausprobiert, Muss ich auch mal machen. Ich fand irgendwie noch keine situation wie ich das ausprobieren soll Weil ich dauernd in gefahr bin und alle meine charaktere immer braucht für alles mögliche ich finde ja die einfachste strategie wäre jetzt eigentlich wieder zu warten bis einmal sein ding voll hat ne? dann ballern wir die einfach wieder kaputt ne? ich weiß auch schon wie dann muss ich noch nicht mal eine dinge einsammeln keine verstärkung mehr so du nimmst das so, ich kann nicht treffen muss auf nicht losgehen frost schweige hm, du hast donner 32 das bedeutet du machst 32 äh, 13 Schaden du hast magische und du machst du hast nur magische du machst mir gar keinen Schaden also ich kann einfach hier reingehen ne und ich kann mich ja danach noch mal bewegen ne ich habe auch ganz vergessen Okay, cool. War nicht so schwierig, finde ich gerade. So, er kann mich jetzt treffen, aber er hat am magischen Schaden, das heißt, er macht da ja nichts an Schaden. wir sicher schon wieder diamant auf aufladen. Oh, so. du machst neue Schaden. Oh nein, bitte sei nicht verschweigt jetzt. Ist mich gar geschweigt, verschweigen lassen. Oh. ich komme jetzt hier, Leute. man ich war so gut wie fertig hier, boah. 28, 29. Mal überreiten. Ah, schade. Ja, okay, das war natürlich wieder klar, ne? Ich kann hier nicht in Ruhe Leute fertig machen, ne? Problem ist, ich weiß nicht, von wo immer die Verstärkung zu ne? und ich möchte jetzt sie nicht da reinpacken, einfach nur weil ich überhaupt erreichen kann. Ich sogar, Pff. ja, aber dann ist sie ja voll in Gefahr. Also, warte, ich lasse sie mal da drin erstmal. Mhm. So. Ja, müssen natürlich wieder genau in den Moment kommen, wo ich ja schon fast fertig war. Jetzt muss ich wieder meine? Jetzt muss ich die wieder abziehen lassen, damit sie ja nicht verreckt. Was eine Lanze ist klar. Hm, na gut, dann so und ich glaube das okay, noch mal einmal angreifen damit halt ah, da brauche ich ein paar leute hier auf der seite äh, könnte mal ihn abschießen ja damit er wieder sein ding ja aktivieren kann gerade perfekt. also war so gut wie fertig auf der rechten Seite, ne? Ja. Und er muss jetzt noch dreimal angegriffen werden, dann kriegt er sein Ding schon. Die haben aber auch echt nichts hier mit dem Treffen drauf, ne? 7% ehrlich. Schon gesehen ich meine, der hat mich nicht getötet, aber trotzdem muss nicht sein. Wir werden auf der linken Seite kommen. Jetzt auch welche okay. er bewegt sich jetzt auch. Alles klar, Hi, na. willst du mich treffen? Ich werde doch nie im Leben noch mal mit 7 Prozent getroffen oder. So, die haben eine Treffergenauigkeit äh, von 67, äh, irgendwas mit 30, 39 oder so. Oder nur 30, keine Ahnung. So, mit dem muss ich irgendwas hier machen. Das ist diese Treffersicherheit, Mann. Okay, mach. Ah. was sind diese treffer genau nee, ich hasse es gegen greifen und dann zu kämpfen oh mein gott ich habe jemanden getötet ich kann eigentlich dings einsetzen hier oh, was, nee, das ist besser hier besser aber ja, treffer plus 15 dagegen kannst du nichts machen so. Der bewegt sich jetzt hier runter Ach, dieser sack er hat sich jetzt da weg bewegt der hat sich jetzt da weg bewegt damit ich hier weil er auf mich zukommen will ich war nicht ich war noch nicht fertig mit dem Mann. Fällig, kommen wir wieder runter. So, da sind Axtkämpfer. bin mir ziemlich sicher, die werden nicht auf ihn losgehen, wenn sie auf sie losgehen können. Aber gucken wir mal, was hier passiert. Ne? Sie hat genügend Ausweich. Ne? Komm. Ich glaube nicht, eine gute Idee war. Nur muss ich sie halt irgendwie da raus teleportieren. Äh, ach kurz habe ich jetzt alle mit Appen. Geh mal auf, geh auf sie los. ist nee, mal weg. da ja, auf Diamant los. die auf Amber. Ah, 2 zwei Prozent. Weiß nicht, warum du jetzt noch weniger halt hat aber okay. Ich nehme an, ich muss Schaden nehmen, damit er funktioniert. So Schweigen und was weiß ich nicht alles. Ne? Oh, oh Gott! Ich hasse es. Ein Treffer und ich bin weg. Ah. Oh Gott, So richtig gerechnet so 39 hatte ich gesagt, ne? So, aber die Situation haben wir auch erledigt. Ja. Ja schon gute Sachen hier anstellen ne im so ich will jetzt lachen wenn ich dich mit Einschlag weg kann kann ah, ich vermisse seine seine silberaxt ich noch gerne problem ist ich weiß gar nicht was dieser im ring von Diamant drauf hat so ich dabei nachdenke ah, geh mal nach rechts so sind mehr Leute so, du wo bist du viel zu weit entfernt geht eigentlich noch schleichen wir uns so ganz nah an die leute heran cool. hat es da ja nichts gegen nee. so Und langsam aber sicher die Leute hier weniger... So, was ich dann machen werde, ist Folgendes, ne? Dann mal hier raus, ne? So, ich weiß jetzt so ein Ding zum Aufladen, aber er hat nur noch ein, zwei Dinger hier. Von daher mache ich den ja ne? Ne, ich weiß, was ich mache erzähle ich jetzt genau hier rein du wirst nicht verrecken ne? da kann ich dich hier passieren ist noch mal eingetroffen wir sind beide angelockt kommen also wir schauen können ja nicht machen was ne? das weiter hier mh. wenn ich ihn aber da reinpacke, dann. Mh. So, das mache ich, ne? Dann mache ich Nachnader, mehr Ausweichen und so, ne? Er ja, hat Momente anscheinend. So, ach,